Hallo alle zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich bei meinem neuen Video, die, die mich noch nicht kennen, ich, ich heiße Olga, mein Künstlername ist Olga ABC und ich mache Videos über die Apps und andere digitale oder neue Medien, die euch helfen, Deutsch zu lernen oder Deutsch zu unterrichten. Ich wurde ganz oft von vielen gefragt, wie könnte ich jetzt Vokabeln lernen? Es gibt manche Apps, womit man das machen kann, aber es kostet Geld und einem gefallen sie auch nicht immer oder nicht richtig, weil es einem schon vorgegeben wird, was man lernt. Was einerseits vielleicht einfacher ist, andererseits ist es aber wiederum, also, man hat dann diese Freiheit nicht mehr. Ähm, und ich als Lehrerin ähm, erstelle auch gerne selber solche Quiz- oder solche Lernsets für meine Schüler und mal für meine Studenten. Ähm, genau, also heute geht es um Quizlet. Ja, ihr, hier, ihr seht hier den Namen, also oder hier könnt ihr auch sehen: ähm, www.quizlet.com und ihr müsst äh, euch dann da anmelden ähm, also das habe ich schon gemacht und deswegen steht hier auch mein Name drauf ähm, warum diese App ähm, genau also man also der erste Punkt äh, für viele <lacht> sagen wir so ist der finanziell also die App ist komplett kostenlos. Ähm, es gibt natürlich ein paar äh, Premiumbereiche, die man dazu buchen könnte, wenn man jetzt eine ähm, Lehrperson ist. Also man könnte zum Beispiel ähm, den Lernfortschritt sehen oder ja ein paar andere Sachen. Ähm, das benutze ich nicht so gerne, weil ich keinen kontrollieren möchte, sondern ich möchte einfach diese Freude an Lernen schenken. Und ähm, genau, deswegen erstelle ich Quiz für äh, meine Lernenden und ihr seht hier zum Beispiel ähm die Quiz, die ich diese Woche oder letzte Woche schon gemacht habe, sind ganz viele. Ähm, denkt bitte nicht, dass ich super viel Zeit habe <lacht> dafür. Ich erkläre euch, warum das so schnell geht. Aber genau, lasst uns einfach nur eins ausprobieren und äh, ich zeige euch dann, wie das funktioniert. So, ähm, zum Beispiel nehmen wir jetzt ähm, das Thema Berufe, äh, die Niveaustufe A2, äh, die ich dann letzte Woche unterrichtet habe. Und hier seht ihr, ähm, wie das quasi aussieht. Ähm, man hat dann einmal ähm, die deutsche Sprache links und dann die Referenzsprache, also die Sprache ähm, die man dann benutzen könnte, um das irgendwie so zu, ähm, zu übersetzen, oder? um zu verstehen, was das ist. Also in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel schon deutsch, deutsch, weil man auf dem Niveau A2 das auch äh, machen könnte und es gibt noch ein Bild dazu. So, was macht man damit überhaupt? Also, es gibt mehrere Modi, die man benutzen könnte. Also, man könnte das als Karteikarten lernen oder so ein Lernmodi allgemein. Also, ihr könnt euch gerne dann alles anschauen. Ich zeige euch jetzt nur ein paar. Die Karteikarten ist das einfachste, womit Quizlet eigentlich auch angefangen hat. Also, hier sehe ich die Erklärung: Verkauft Kleidung, weiblich. Wer könnte das sein? Ich drücke drauf. Genau, ähm, das wird mir auch vorgelesen. Die Verkäuferin, genau. Also ich kann hier natürlich auch einstellen, will ich das, ähm, will ich es, dass es mir vorgelesen wird oder nicht. Ähm, ich habe das jetzt einfach nur so eingestellt, dass das vorgelesen wird, damit man auch äh, das hören kann. Und wenn man, genau, dann kann man sich man äh, kann ja, sich das Ganze auch noch... Ja, okay. <lacht> Nicht so schnell bitte. Genau, die Polizistin. Und ähm, genau, dann kann man sich auch äh, quasi das Bild anschauen und dann kann man schon überlegen, was für ein Beruf äh, ist das jetzt, aber ähm, allgemein, ähm, also ich mache das jetzt nicht immer deutsch-deutsch, wenn das zum Beispiel äh, das Niveau A1 ist, äh, dann würde ich das vielleicht sogar mit einem Bild machen, oder Bild und Englisch je nachdem ähm, welche Niveaustufe Stufe ihr habt. Ähm, hier habe ich zum Beispiel Zahlen gemacht und wir probieren jetzt ein ähm, also einen anderen Lernmodus zum Beispiel lernen und äh, hier muss man quasi auswählen. Ne? <lacht> 70, ist ja klar, vielleicht wäre dafür tatsächlich, wären Karteikarten viel besser gewesen, also 1 und dann 2 und so weiter und so fort, 3, also man sieht quasi das Bild und man sieht auch, wie das geschrieben wird und dann kann man sich das auch vorlesen lassen Genau, drei. Oder man kann sich dann auch ähm, testen. Ähm, ich habe auch ähm, ein paar von den Tests erstellt. Ähm, Zeige ich euch gleich. Du, du, du, du. Oder man kann hier eigentlich alles testen lassen. <lacht> so, und dann muss man quasi selber die Antwort eingeben. Das sind dann fünf schriftliche Fragen. Ähm, genau, so also dann schreibt man quasi hier Butter oder hier Kartoffeln. Äh, je nachdem, äh, ob man das jetzt mit oder ohne Artikel geschrieben hat, da muss man natürlich aufpassen. Aber zum Beispiel das Wasser. Okay, ich sehe... Das ist dann das Bild E und das Salz, das Bild D. Also man sieht, das, ist eigentlich, äh, das sind eigentlich ganz unterschiedliche Aufgaben, was ich auch dabei mag. Ähm, hier zum Beispiel muss man dann anklicken, ankl also Multiple-Choice-Aufgaben, ähm, ähm, Eier und so weiter und so fort. Und dann drückt man dann auf Antworten überprüfen und dann zeigt er, also hier... Sollte ich eigentlich die Kartoffel oder die Kartoffeln schreiben? Deswegen zeigt er das jetzt rot, aber hier bei dem Wasser habe ich das richtig gemacht. Ähm, oder genauso die Brötchen, also das, was ich jetzt quasi jetzt angeklickt habe. Und man kann sich super damit auch testen. Und genau, also ich wollte euch noch erzählen, ähm, wie, warum ich jetzt so viele Lernsets habe und wie es dazu gekommen, <lacht> dass ähm, ich quasi hier zum Beispiel, also heute habe ich jetzt gleich vier Lernsets erstellt und ihr seht 61 Begriffe, 105 64 und 92, ähm, es ist äh, relativ viel, also wenn man alles einfach nur eintippen sollte, aber wenn ihr seht, wie einfach das ist, sowas zu erstellen. Das ist das ist einfach nur kinderleicht. Ne? Also Thema, ähm, keine Ahnung, welches Thema sollen wir nehmen? Zum Beispiel Essen. Und äh, dann schreibe ich hier einen Begriff, sagen wir Ei. Ähm, nee, Dings Brot zum Beispiel. Ne? Und ich, mu äh, ich muss erstmal die Sprache wählen. Dann ist das einfacher. Und Definition sagen wir zum Beispiel Englisch. Und wenn ich hier Brot schreibe, dann ähm, gibt er mir auch mehrere Möglichkeiten. Also was genau möchte ich jetzt? Yes, äh, ich kann auch das Brot und dann gleich in die Pluralform dazu schreiben und ihr seht, er übersetzt es quasi für mich schon <lacht> ins Englische. Ich muss nur ähm, einmal das Richtige wählen und dann kann ich noch ein Bild hinzufügen äh, und wie ihr seht, ähm, die Bilder sind auch kostenlos, die stehen auch unter freien Lizenzen. Ähm, dann nehme ich zum Beispiel das. Ich kann auch äh, meine Sprache selber aufzeichnen und das dann hinzufügen. Muss ich nicht unbedingt, weil ich so eine automatische Funktion, also das wird auch automatisch äh, hinzugefügt ne, oder vorgelesen. Deswegen mache ich das eher nicht. Aber wenn man dann Zeit und Lust hat, kann man das natürlich machen. Und ähm, wie ihr seht, äh, das ist super easy. Ne? Ähm, zum Beispiel hier schreibe ich dann die Butter und dann habe ich das schon und hier habe ich das gleich auf Englisch und wenn ich dann noch ähm, ein Bild hinzufüge, denn ähm, es waren keine 20 Sekunden, die ich jetzt für ein Wort äh, benutzt habe äh, und dann klickt er einfach auf Erstellen und äh, fertig ist die Sache. Oder wenn ihr selber jetzt nichts machen wollt, dann könnt ihr auch in den Kategorien stöbern, die es, es schon gibt. Dann schreibt ihr einfach nur Essen. Und dann äh, zeigt ihr euch auch schon Sets, die von anderen erstellt wurden, die ihr dann einfach übernehmen könnt. Ne? Ähm, genau, also ich finde es super, ähm, weil man dann... Sagen wir, okay, also hier ist es zum Beispiel englisch-deutsch, ähm, dann kann ich einfach drauf drücken und hier ganz links drücke ich auf Anpassen und dann ist es schon bei mir quasi vorgespeichert, ähm, ich kann dann auch die äh, Begriffe und Definitionen austauschen, ich kann dann sagen, okay, ich würde gerne links Deutsch stehen haben und rechts Englisch und äh, fertig ist es, ne? <lacht> äh, Wenn man dann auf Erstellen drückt, dann ist dann quasi alles schon fertig. So, ähm, oder man kann auch, also an, auf diese Art und Weise kann man dann auch gerne die Sets von den anderen Leuten sich anschauen. Und äh, da ich so gerne teile, <lacht> ähm, möchte ich euch auch äh, meine Sets anbieten. Ihr könnt einfach Olga-ABC angeben. Und dann sieht ihr dann alle Sets, die ich quasi schon erstellt habe. Und da sind nicht wenige. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit dem Lehrwerk Netzwerk, heißt es, von Klett, wenn ich mich nicht irre. Und ich mache jetzt nach jeder Lektion auch solche Sets für meine Lernenden, damit ihr quasi damit, damit sie damit <lacht> damit sie mit diesen Sets äh, lernen können und ich habe jetzt schon für Kapitel 1 bis 4 gemacht ähm, oder ihr könnt dann allgemein äh, für A2 Berufe oder Perfekt sein und haben mit A2 Verben, also es gibt recht viele Sachen, die ihr bei mir finden könnt und äh, hier ist es aber etwas durcheinander. Deswegen würde ich euch vorschlagen, dass ihr unser Portal äh, besucht unter abc-deutsch.com das ist ein Portal, ähm, das ich jetzt für Lehrende und Lernende quasi ähm, ins Leben gerufen habe und hier könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel äh, die Niveaustufe A1 wählt und dann die Kategorie Wortschatz, dann seht ihr schon, also ja, <lacht> das ist das Vorschaubild für quasi ähm, interaktive Übungen und äh, wenn ihr dann darauf drückt, dann seht ihr quasi die gleichen Sets, die ich euch jetzt ähm, angezeigt oder, oder gezeigt habe, nochmal hier eingebettet. Und ähm, ihr könnt quasi, also wenn ihr habt eine Niveaustufe angegeben, Wortschatz und das Thema, keine Ahnung, äh, was haben wir gerade gemacht? Essen, ne? Und dann seht ihr quasi alles, was zu diesem Thema passt und äh, hier sind dann noch natürlich auch Vokabeln zu diesem Thema Essen und Trinken. Das habe ich zum Beispiel gestern erstellt. Das sind 91 Vokabeln, alle für das Niveau A1. Und mit diesem Filtersystem könnt ihr natürlich viel, viel schneller ähm, alles finden. Ähm, diese Lernsets für A1 äh, sind dann Deutsch, Englisch und mit Bild genau, also dann muss man halt äh, suchen okay, das ist die Zwiebel und Plural Zwie Zwiebeln genau und ich habe das auch so eingestellt dass äh, das quasi äh, vorgelesen wird, hier in den Einstellungen kann man dann auch sagen Audio Wiedergabe aus und äh, genau und dann kann man das Ganze benutzen wenn ihr dann noch weitere Themen ähm, euch anschauen wollt, die ich euch schon präsentiert habe, dann könnt ihr auf unsere Blog-Webseite gehen. Dafür gebt ihr einfach blog-abc-deutsch.com und dann seht ihr auch die... Ähm, Genau, so die Webseite von unserem Projekt. Ähm, wir erstellen einen Blog für Lehrende und Lernende und benutzen dafür Open Educational Resources. Also es das bedeutet, dass alle, also alles, was ihr seht, quasi unter freien Lizenzen steht. Das kann man alles kostenlos benutzen. Und wenn man dann auf mehr und Blog geht, dann sieht man auch die Themen, die ich schon vorgestellt habe. Ähm, genau könnt euch alles anschauen und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen ähm, Quizlet zu installieren als App das kann man auch online benutzen ähm, ihr könnt damit eure Lernenden fördern oder wenn ihr selber Deutsch lernt dann könnt ihr damit super lernen auch für TestDaf gibt es da auch ähm, gute Sachen genau ähm, ganz viele Grüße von mir und ich, wün ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende ähm, und ich würde mich auch über euer Feedback oder eure Likes äh, und so weiter freuen. Ciao, ciao, Olga ABC.